Frauen haben im Vergleich öfter einen Abschluss. Trotzdem verdienen Männer meistens mehr. Aber alle Stimmen haben dasselbe Gewicht. Mhm. Hm. Dieses, Mal Dieses Mal wähle ich. Europawahlen am 26. Mai 2019.